Ja, hallo und wieder mal willkommen zu dieser schönen Radtour hier im Siegen-Wittgensteiner Land. Hier starte ich am Hauptbahnhof Siegen. Wie ihr seht, bin ich jetzt hier in der HLB-Bahn. Das ist der die hessische Landesbahn. Leider nur ein zweigliedriger äh, Triebzug wie auch immer man das nennt also nur zweiteilig hat aber glaube ich zwei fahrradabteile ja und hier fahren wir gerade in den bahnhof erntebrück ein ähm, da gegenüber aus dem fenster habt ihr gerade noch die kurhessenbahn gesehen die fährt nämlich dann weiter richtung marburg also für alle die mal eine radtour machen wollen an der lahn müssen dann in Erntebrück umsteigen. Ja hier bin ich jetzt am Bahnhof in Bad Berleburg. Bad Berleburg ähm, liegt im Siegen-Wittgensteiner-Land und hat so knapp 20.000 Einwohner. Hier wollte ich mir dann noch was zum ja, belegtes Brötchen für unterwegs besorgen. Hat leider nicht geklappt. Musste ich hier zum McDonalds. Aber okay. Jetzt habe ich meine Verpflegung für mein Picknick und jetzt geht es hier durch die ja, Pflasterstein-Fußgängerzone, ein kurzes Stück hier durch Bad Berleburg und hier überquere ich dann auch die, wie heißt das Flüsschen, jetzt muss ich gerade mal gucken, irgendwas mit Ode, Ode, Ode, Odeborn, genau, die Odeborn. Ja, hier links müsste ein Gymnasium liegen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau, Bad Berleburg Gymnasium war das. Und jetzt bin ich auch schon hier unten auf der Talstraße und biege jetzt ab. Um dann hier... Ein steiles Stückchen. Es geht hier parallel etwas oberhalb der des Stöppelweges, das war die Hauptstraße da unten. Von ein paar Kilometern geht es dann hier runter ähm, bis kurz vor Raumland. Das ist die Bahnstation, aber auch Bushaltestelle. Ja und hier unterwegs natürlich die Wegwarte und hier das etwas unbeliebtere kreuzkraut ja was die bauern eigentlich nicht so gerne haben möchten weil wenn das nämlich trocknet und ähm, die kühe und die rinder und das vieh frisst das kommt nicht so gut weil das zeug nämlich ein bisschen giftig ist ja auch radfahrer halten an um zu telefonieren jetzt wie ihr seht bin ich hier schon am ende der des ausgebauten Radweges und jetzt geht es auch hier bei Raumland, zur linken liegt jetzt eigentlich schon die mh, äh, Zugbahnstation. Ja und dann geht es hier auch schon wieder mal über einen Bahnübergang bei Berghausen. Hier seht ihr jetzt mal die, diesen zweigliedrigen oder Z Gelenkzug Triebwagen. Keine Ahnung, ihr könnt ja mal in den Kommentar reinschreiben, wie man diese Triebfahrzeuge genau benennt. HLB. Hier ein wunderschöner ähm, Garten mit Gemüse. Ja und jetzt überquere ich diesen Bahnübergang nach circa 4,9 Kilometer ja, und ihr seht schöne Fachwerkhäuschen hier da hat auch jemand in Komoot schon reingeschrieben schön anzusehen also hier bei Berghausen ja weiter geht's jetzt hier sind wir dann auch schon an einem Knotenpunkt 4 und da werde ich dann mal eben von einem riesen Trecker überholt. Ja, hier rechts jetzt die Eder. Mal ein schöner Blick hier noch mit einem schönen Fachwerkhaus zur Linken. Also wunderschöne Täler hier im Edertal. Ich fahre ja eigentlich jetzt hier die, das Edertal bergauf bzw. flussaufwärts. Ja, und hier kommt dann auch gleich noch ein sehr schöner ähm, Hof wie ihr seht hier sehr schön kann man draußen sitzen kann man bestimmt auch ähm, ja was schönes kühles trinken etc pp ja ich hatte ja wie gesagt meine Verpflegung für unterwegs mit deshalb kein Aufenthalt für mich. Ja, hier übrigens auch eine witzige, mh, ja, Unterstand oder was es war. Keine Ahnung, jedenfalls saßen da wohl auch Radler drinne und machten Pause. Hier geht es auch ein bisschen steil hoch Also, es sei für alle gesagt, ähm, es geht immer ein bisschen bergauf und berg runter. Ja, hier ein schiefer Jäger-Ausguckstand. Ich habe mal Schiefen Turm bei Bad Berdeburg benannt. <lacht> ähm, ja, So witzchen mache ich denn schon mal. Und ja, hier ein schöner Blick in die Eder hinein. Sehr schön. Ja, wie ihr seht, es geht immer mal kreuz und quer. Ein Stückchen jetzt hier parallel zum, zur Bahnstrecke. Ja, und das müsste jetzt hier Aue sein. Oder gewesen sein. Bin ja schon wieder im Film ein Stückchen weiter. Geht es denn hier auch schon wieder übers, über die Eda drüber? Ja, wie gesagt, es geht immer mal ein bisschen ein Teilstückchen auf der Straße entlang. Ja, und hier jetzt meine erste Drohnenaufnahme auf der Wecke hier. Ja das war die Drohnenaufnahme da ähm, kurz hinter auch und dann habe ich einen wunderschönen Picknickplatz hier gefunden. Also der muss so circa von Berleburg aus so bei 12-13 Kilometer gelegen haben. Wunderschön ihr seht ich lasse mir es da mal schmecken. Ganz toller Picknickplatz war total begeistert ja da habe ich mir natürlich meinen Big Mac Chicken mit Pommes ordentlich schmecken lassen mit dem Kaffee zu go den ich mir mitgenommen habe ja übrigens habe ich mir auch noch ein, eine makrone mitgenommen ich glaube das war eine Blaubeer-Makrone. ja Ihr seht hier auch ab und zu mal ein paar Leute unterwegs. Aber es hält sich wirklich hier in Grenzen. Also ihr müsst ihr keine Angst haben, dass hier die Leute sich die Füße platt treten. Aber man trifft halt immer mal gelegentlich wie hier jetzt auch wieder ein paar Radler. Ich bewundere die ja, die ja hier so... Na gut, die fahren jetzt eigentlich bergab wenn man so will. Äh, die fahren im Grunde genommen die abwärts. Ich fahre die ja wie gesagt hier jetzt flussaufwärts und ich fahre ja auch ziemlich in die Nähe der Ederquelle, welche im Kammgebiet dem Naturschutzgebiet liegt und der entsprechenden Wiesentäler. Ja, hier jetzt nochmal eine Drohnenaufnahme, wie ihr seht, ich probiere da immer mal ein bisschen was aus, ja auch mal ein bisschen Landschaft im Hintergrund, aber es ist halt auch ein bisschen schwer, die Drohne ähm, für die Vollgewehrfunktion äh, darf nicht zu weit weg sein, aber auch nicht zu nah und auch nicht, sie muss auch eine bestimmte Mindesthöhe haben, also ist nicht so ganz einfach. Ja, hier jetzt kurz vor ähm, Erntebrück der Bahnübergang. Ja, ähm, bis Bad Berleburg macht die Bahn, ist das für die Bahn ja eigentlich eine Stichstrecke. Ähm, also in Bad Berleburg ist Ende, Endstation. Gesehen habt, glaube ich, am Anfang im Video. Da braucht ihr also keine Angst haben, dass ihr nicht schnell genug aus dem Zug kommt mit den Rädern. Ja, wie gesagt, hier Erntebrück. Ähm, ich habe mir das hier mal ein bisschen genauer angesehen, weil ich ja noch eine äh, Mehrtagesradtour vorhabe. So viel kann ich ja schon mal verraten an dieser Stelle. Und da muss ich hier in Erntebrück dann in die Kurhessenbahn umsteigen. Ja, hier mh, so ein bisschen das Zentrum von Erntebrück, mal kurz Kreisverkehr und dann verlasse ich das auch schon wieder. Und man ist dann auch wieder relativ schnell im Wäldchen und ja, ihr seht leider auch hier ähm, einiges, was an befallenen Nadelgehölzen hier an Holz gestapelt ist. Ja Tatsächlich gibt es hier auch noch eine Bachquerung fragt mich jetzt nicht was das für ein Bach war und dahinter kam eine wirkliche Wurzelstrecke, also für alle MTBler sie werden es lieben. Ich habe auch relativ viele Leute mit, mit MTBs gesehen also da bin ich hier mit meinem Trekking-Bike eigentlich schon fast ein bisschen ähm, schlecht fahrradisiert, wenn man das mal so <lacht> bezeichnen kann. Ja, ähm, schmaler Weg. Eigentlich... Mh, ich weiß gar nicht, ob der wirklich auch als Radweg ausgewiesen war. Da müsste ich jetzt nochmal hinkommen und nachgucken. Na jedenfalls... Bin ich den gefahren, mh, hatte da auch ein bisschen mir den Fuß ein bisschen geklemmt, während ich hier gerade am Schneidetisch bespreche, ähm, musste ich auch, bin ich vor sich selber mal zum Arzt gegangen, weil ich am rechten Fuß den Zeh ziemlich blau hatte dann hinterher, aber scheint alles gut gegangen zu sein. Ja, hier jetzt ähm, ein Abzweig. Eigentlich hatte ich geplant hier durch den Wald zu radeln oder zu radeln zu wollen. Aber da war dann schien mir nicht so gut. Und auf dem Hinweisschild, was ihr da vorhin gesehen habt, stand ja irgendwie gesperrt, bla bla bla bis ähm, Lützel war das, glaube ich. Genau, und ähm, tja aber leider kam dann die, die Baustelle doch eher und lag noch auf meiner Strecke. Ja, hier musste ich dann links abbiegen. Hatte ich eigentlich fast verpasst. Ja, und jetzt geht es hier eigentlich Richtung Rothaarkamm. Ja, ich bin da so einen kleinen Bogen gefahren. Ihr werdet es vielleicht in der Komod-Strecke, ähm, die ich euch natürlich wie immer im Video unten verlinke, Könnt ihr euch das natürlich dann anschauen ihr seht schon hier sehr eindrucksvoll hier von hier oben die landschaft total toll aber leider eben auch hier sehr viel abgeholzt deswegen natürlich der freie blick ja und aber es gibt schon ihr seht ja es gott sei dank gibt es hier auch äh, laubbäume und von daher ist hier jetzt auch ein bisschen gemischt, aber wie ihr hier an der Stelle auch seht, immer na, holt man hier auch an bestimmten Hängen doch noch viel befallenes äh, Holz raus von dem Borkenkäfer. Ja, hier nach 37 Kilometern bin ich denn hier auch an dem an dem entsprechenden See, ich habe jetzt konnte jetzt gar nicht so schnell gucken. Wie hieß er doch gleich? Ich muss gerade noch mal nachschauen. Genau der Affolder Bacher Weiher, so hieß das. Ja, und dahinter wieder wunderbar ein schönes, schöner Blick hier ins Tal. Ja, eigentlich müsste das, glaube ich, dann auch hier schon die Nettpfe sein. Ja, und das müsste Affolder, Affolderbach sein. Nein, ja. Affolderbach der Ort und dann geht es auch schon wieder weiter hier durch die wunderschöne Landschaft, wie ihr seht. Ja, hier mal wieder ein paar Radler, die einem entgegenkommen. Kann aber auch Eschbach schon gewesen sein vorhin. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Also, wie gesagt, von der Landschaft hier. Ja, hier noch mal eine Drohnenaufnahme. Ja, Wie gesagt, hier bin ich jetzt auch im Norden, nach 43 Kilometer von Netven. Und hier an dieser Stelle fließt dann die Netve in die Sieg. Also die Landschaft einfach grandios hat mir super gefallen, ganz toll, kann ich euch wärmstens empfehlen. Ja und ähm, jetzt geht es hier Dreis Tiefenbach, so heißt es glaube ich, ähm, zumindest hat man hier ähm, dann wenigstens äh, die den Radweg auf der Straße optisch abgeteilt. Hier schon Siegen Weidenau und ja, wie ihr seht, auch hier links mal Fachhäuser, Fachwerkhäuser sehr schön anzusehen. Ja, jetzt bin ich auch schon in Weidenau angekommen. Das ist eigentlich mein Startpunkt, zumindest habe ich dort geparkt. Ähm, ja, hier über den Bahnübergang Richtung Bahnhof zum. Weidenau zum Bahnhof wo ich ähm, in der Nähe geparkt habe beziehungsweise zusammen Hallenbad. Äh, ich hatte ja die Hoffnung dass ich noch ein Eis kriege, das habe ich dann auch hier tatsächlich mir noch eins gegönnt. Ja also wie gesagt äh, Fazit sehr schöne Tour leider dann ähm, ab äh, Netven beziehungsweise Dreistiefenbach und Weidenau natürlich vom Radweg her nicht ganz so schön. Muss man einige Abschnitte auf der Straße fahren. Ähm, Kompromisse muss man halt immer ein paar machen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall für ein Abo von euch bedanken. Danke nochmal fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.